Herzlich willkommen beim Recherchedienst Profi-Wissen und den Erklärvideos, die ich Ihnen hier zur Verfügung stelle. Ich grüße Sie herzlich. Worum es mir heute hier geht, ist Ihnen meine drei Teams vorzustellen, mit deren Hilfe ich in den kleinen Videos auf diesem Kanal einzelne Aspekte der Internet- und Literaturrecherche und der Recherchestrategie Vorstellen. Dafür habe ich drei Teams am Start. Das Team Recherchestrategie besteht aus Miriam, Lena und Noah. Das Team Internetrecherche bestellen Amina, Bertram und Cecily. Und das Team Literaturrecherche, das sind Xenia, Yannick und Zafira. Diese drei Teams stellen einzelne Aspekte zu ihrem Bereich in Hinblick auf Recherche vor. Und ja, Sie können davon profitieren, wenn Sie mögen. Wer hier schon länger mitgeguckt hat, der weiß, dass meine Teams zum Teil vorher anders aussahen. Das Team Internetrecherche, das waren diese schwarz-weißen Figürchen und das Team Literaturrecherche. Diese drei. Die Namen sind gleich geblieben. Ich habe mich aber entschieden, dass jetzt alle farbig und lebendig rüberkommen und hoffe, dass Ihnen das gefällt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern hier auf dem Kanal und viel Erfolg bei allem, was Sie sich in Sachen Recherche so vornehmen. Bis bald!